Zu Beginn stichst du in die Einstichstelle, holst den Faden durch und holst anschließend erneut den Arbeitsfaden. Diesen ziehst du im nächsten Schritt durch die ersten beiden Schlingen, die auf der Nadel liegen. Zum Schluss holst du jeweils den Arbeitsfaden und ziehst diesen immer durch zwei auf der Nadel liegende Schlingen, bis nur noch eine Schlinge übrig ist.